Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute geht es um unsere Aktion Fahrräder für die ganze Familie. haben überraschend eine große Spende bekommen und konnten diese sehr sinnvoll nutzen, indem wir für die Sommerferien und überhaupt jetzt für das kommende schöne Wetter den Kindern und Familien ein Fahrrad ermöglichen. Vor zwei Jahren haben wir bereits eine solche Aktion gehabt und die Kinder, die ein Fahrrad damals bekommen haben, konnten das jetzt in Reparatur geben oder General überholen lassen. Und die Kinder, die keins bekommen haben, weil sie neu dazugekommen sind zu uns im Verein, haben ein Fahrrad sich aussuchen können. Ebenso die Väter und Mütter, damit eine gemeinsame Radtour möglich ist. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist das doch eine besonders schöne Aktion. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß bei dem Strahlen der Kinder und bei der Freude, die Sie haben, wenn Sie Fahrrad fahren. Die Joanna steht da schon. So. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Das war ein schönes Ratte. Hast du denn eine besondere Farbe? Ja. Was denn? Rot. Da müssen wir gucken. Das war ein rotes Finden für dich. Ne? Ja. Die Joanna hat Lila. Die hat ein Lila gekriegt. Und der Jason wollte ein Grünes. Und der hat auch ein Grünes bekommen. Und jetzt gucken wir. Ob wir auch ein rotes für dich kriegen. Ja? Oder guck mal, hier habe ich eine Monte rot-weiß, glaube ich. Ja, geh mal gucken, gleich. So, was? Ja. ja. Hm. Hm. Hm. So, ja. Wirst du eine Runde fahren mit dir und die auch? Vielen lieben Dank von die Fahrradaktion, ich finde das sehr toll und schon, so habe ich schon eine geguckt und Testfahr gemacht, ich finde das sehr toll und vielen lieben Dank. Vielen, Dank. vielen Dank für die ganz tolle Fahrradaktion. Danke Frau Spönig und vielen Dank. Danke. Ja, dieses Wetter hatte ich mir für meine erste Fahrradtour nicht vorgestellt. Aus was soll's, ich habe mein Fahrrad aufgehüpft mit einer super schönen holzkiste die ich lasiert habe, damit sie wetterbeständig ist. Und natürlich einer schönen Blumenkette, so wie ich das schon immer haben wollte. Auch ein Fahrradkorb für den Textiger ist noch vorgesehen, den ich in absehbarer Zeit noch zulegen werde. Meine Einkäufe sind in Zukunft auf dem Fahrrad gesichert. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für diese tolle Aktion. Ich muss ins Trockene. Tschüss! Ja, Finja versucht gerade mal mit meinem neuen Fahrrad zu fahren. Es gestaltet sich aber ein wenig schwierig, aber der Ehrgeiz ist geweckt. Gucken, ob sie es noch schafft. Auf ein neues. Gucken, ob du es schaffst, Finja. jawohl! Emma, wo fahren wir jetzt hin? Wo fahren wir jetzt hin? Okay, zum Kalkumer Schloss. Hallo liebe Froschkönige, hallo lieber Spender! Was für eine mega Aktion! Vor einiger Zeit habe ich in einer privaten Gruppe über Facebook gelesen, dass es eine Fahrradaktion gibt und dass nicht nur die Kinder sich ein neues Fahrrad aussuchen dürfen, sondern auch die Eltern, sofern Bedarf besteht. Ich habe dreimal gelesen, weil ich dachte, ich lese nicht richtig. Aber nach kurzer Rücksprache mit Frau van der Burg stand fest, ich darf mir ein neues Fahrrad aussuchen. Und die Freude, die kann ich Ihnen gar nicht beschreiben. Heute war dann endlich der lang ersehnte Tag, wo ich in einem Fahrrad fahren durfte und mir ein Fahrrad aussuchen durfte. Und das erste Fahrrad, was mir ins Auge geschossen ist, das Fahrrad ist mit mir einfach aus dem Laden gegangen. Weiß auch nicht, ich glaube, wir zwei haben uns gesucht und gefunden. Ich finde das Fahrrad mega und freue mich jetzt schon auf die coolen Fahrradtouren mit meinen Kindern und wollte an dieser Stelle einfach nur nochmal ein herzliches Dankeschön quitt werden. Vielen, vielen Dank. Und denken Sie bitte dran, liken Sie uns, teilen Sie uns und abonnieren Sie uns. Tschüss!